Was wolltest du mir über One for All denn erzählen? Nun ja, ich habe gehört, der Heldenmörder hat dein Blut geleckt. Äh, ja. Er kann jemanden bewegungsunfähig machen, wenn er dessen Blut aufnimmt. Hat das irgendetwas? Erinnerst du dich noch daran, was ich zu dir sagte, als ich dir die Kraft übergab? Ist es. Oh nein, das meine ich nicht.